Schlager Challenge 2021 ohne Helene Fischer, die Gästeliste der TV-Show Schlager Challenge 2021 der ganz große Traum mit Florian Silbereisen füllt sich. Stars wie Roland Kaiser, Beatrice Egli, David Hesselhoff oder DJ Ötzi sollen für ein Hochfest des deutschen Schlagers sorgen. Ein Name fehlt den meisten Fans allerdings. Wird Helene Fischer wirklich nicht dabei sein? Dabei hätte der Zeitpunkt perfekt gepasst. Vor kurzem verkündete Helene Fischer, dass sie am 15. Oktober ihr neues Album unter dem Namen »Rausch« veröffentlicht. Die Vorverkaufszahlen sind sensationell und trotzdem hätte ein Auftritt bei der »Schlager Challenge« für noch mehr Aufmerksamkeit gesorgt. Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass Helene Fischer bei diesem Fest mit Florian Silbereisen in der ARD dabei sein wird. Ein Superstar wie Helene Fischer würde nicht nur einen Song singen, sondern der Mittelpunkt der Schlager-Challenge 2021 sein. Dafür sind allerdings schon viel zu viele Gäste bestätigt. Helene Fischer bei Schlagerboom 2021? Wir gehen davon aus, dass Helene Fischer bald wieder bei Florian Silbereisen zu Gast sein wird. Der absolut passende Termin ist der Schlagerboom 2021. Diese Show hat nochmal mehr Stahlkraft als die »Schlager Challenge« 2021. Außerdem findet sie eine Woche nach Veröffentlichung des neuen Albums »Rausch« statt. Werdet ihr die Musikshow »Schlager Challenge« 2021 der ganz große Traum, auch ohne Helene Fischer als Gast anschauen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Helene Fischer. Wunderbare Nachricht, jetzt kann's jeder sehen. Für die Fans war es eine riesige Überraschung. Für Helene Fischer der erste große Schritt zurück in die Öffentlichkeit. Nach quälend langen Monaten veröffentlichte die Schlagerkönigin endlich wieder einen Song. Vamos Amate, so das Lied. Das Helene Fischer mit dem südamerikanischen Sänger Luis Fonsi, ging direkt durch die Decke. Und das nicht nur in Deutschland. Der Erfolg. Er muss eine riesige Erleichterung für Helene Fischer gewesen sein. Helene Fischer macht es offiziell. Das darf jetzt jeder wissen. Ein gewagtes Experiment, schließlich klingt, vamos amate. So der Titel von Helenes neuem Lied, ganz anders, als man es eigentlich von der 37-Jährigen gewohnt ist. Latin Pop trifft deutschen Schlager. Ein Experiment, das perfekt gelingen sollte. So stürmten Helene und Luis die Charts. Bei YouTube hat der Song bislang. Stand, 24. August. 3,7 Millionen Abrufe verzeichnen können. In den deutschen Singlecharts liegt der Song auch nach drei Wochen noch immer in den Top 10. Helene Fischer. Riesiger Erfolg für die Schlagerkönigin. Doch das ist nicht alles. Denn nun hat »Vamos Amate« für ein absolutes Novum gesorgt. Der Song ist in die »Billboard Global 200« eingestiegen, wie das US-Magazin »Billboard« vermeldet. Der deutsch-spanische Song sei der erste seiner Art, der es in die US-Billboard-Charts geschafft hat. Bislang dominierten eher Duette mit englischem oder französischem Anteil. Zwar schafften es Helene und Luis von sie nur auf Platz 165. Doch das muss ja nicht das Ende der Fahnenstange sein. Doch nach all dem Glück gab es auch noch eine Hiobsbotschaft für Helene Fischer und ihre Fans. Was passiert ist, liest du hier. In der Sendung ihres Ex-Freundes Florian Silbereisen flossen am Samstagabend Tränen. Den Grund dafür erfährst du hier.